Mathewissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet: Ausmultiplizieren von Klammern nach dem Distributivgesetz. Es liegt Ihnen folgende Gleichung vor. Im ersten Schritt werden die Klammern ausmultipliziert. Danach wird die Summe der beiden Produkte gebildet. Das Ergebnis lautet 48 plus 96x. Das war ein kurzer Einblick in das Thema Aus Multiplizieren von Klammern nach dem Distributivgesetz. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.